Fangen wir mit Battleship vielleicht an. Der schlechteste Film mit Abstand war Der Todmacher mit Götz George. Zwei Filme hätte ich. Ein Film ist ein. Arnold Schwarzenegger-Film, nämlich City Cobra. Ein schlechter Film, der mir besonders in Erinnerung geblieben ist, ist ähm, Operation Delta Force 4. Grausam, wie ist das richtig, ist eine Körperverletzung. Das ist übrigens auch der Last Transformer, auch einer der schlechtesten Filme aller Zeiten. Aber hinter da, das ist es ein Film namens Special Force USA. Und der zweite Film, den ich gesehen habe, war kurzem. Das war Halloween 2. Und zwar nicht das Original von John Carpenter, sondern äh, das Remake von Rob Zombie.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 Völlig konzeptlos. Ein Film wie Die Nacht von süberberg mit der Edith Kleber, 6 äh, Stunden Monolog. Ich habe aber einen Film, der ist richtig, richtig schlecht gewesen. Ja, und das war Beowulf aus dem Jahr 2007 mit der, mit der Angelina Jolie. Und Space Tories ist natürlich auch ein sehr, sehr schlechter Film.